Es geht heiter weiter in Pokémon-Schild. Hallo, meine große Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Ach, du bist es, die Schwester. Yay, sind wir geheilt. Dankeschön. viel ist nicht mal weit entfernt. Ich weiß. Da hinten ist es auch schon. Rote 4 ist sehr, sehr kurz, wie ich sehe. Was ich befürworte. Ne? So, hier ist ein Bärenbaum. Und wir brauchen ein paar Bären. Deshalb Bam-Bam. Was gibt denn hier? Ah, ich mehr. Ah, noch mehr! Okay, reicht. Nice! Okay. Ist das da ein Pikachu? <lacht> ich dachte das wäre ein Pikachu da hinten. Okay, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Lol. Hey! Mareike. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokecamming werden Pokémon zutraulicher. Wir gucken mal ganz kurz rein, was es so für Pokémon hat. Und dann gehen wir wieder. Wolli, guck dich mal um. Da ist dieses Evoli-Kind. Bronsong, Somniam? Cool, cool. Und das Vieh da hinten. Das hier. Dazu kommen wir gleich. Ja. Dazu kommen wir gleich. So, erstmal hier ein Trainer. Ich hab Bock wieder auf Kämpfe. Komm her. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Der letzte Schliff, der für mich gilt und nicht für dich. Ein Mauzi mit einem Heilball. Da M Mauzi sieht aber eigentlich anders aus. <lacht> Gala Mauzi oder was? Das erinnert mich irgendwie an dieses eine Vieh aus aus. Nicht von Tom und Jerry, sondern diese andere Serie. Mit Tutti und so. Da gab es so diesen einen braunen Typen. Dieses eine braune Vieh. Das sah auch so mit der Körperform so aus. Und das... Ach, weißt du, was ich meine? Das daran erinnert mich das gerade. Wie cool. Das sieht einfach so episch aus. Mauzi. <lacht> Oh, Mann. So <lacht> oh, komm, geh down. Geh, bahn. Noch nicht ganz, okay. <lacht> ich komme mal auf, sei nicht klar. Oh, Mann. Trank? Hey, hey, hey, hey. Immer langsam mit den ruhigen Pferden hier. W N nein. <lacht> Ich zück kurz Fleckleon aus. Das ist mir zu langweilig hier tatsächlich. Los Fleckleon. Yeah, ich bin cool. Und cute. Yeah, yeah. Ey, ey. Das lässt du ruhig sein hier. Schmeiß den Ball auf dich. Bam. Und down. Da geht er, da geht er, da geht er, da Nice. Ein Smetbo. Oho, oho! Da sehe ich etwa ein Smetbo. Das machen wir doch easy mal eben down. Noch nicht ganz. Schade. Oh ne, Konversion bitte nicht. Okay, nee, hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich hab das würde mehr Schaden machen. Okay, egal. Bam! Und Wolli Level 17! Evoli Level 17! Und Houtini Level 17! Geil, geil, geil! Vielleicht ein paar Entwicklungen, wenn ich Glück Samurzel? Lol. Eine kleine. äh. eine kleine Nuss. Kleine Tannenzapfen. Zack. <lacht> ich bin trotzdem so stark irgendwie. <lacht> Lol. Nice, Fleckleon Level Up. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Bist du aber nicht. Nee, nein, nein. Nee. Wir haben so viele leckere Sachen gegessen und so viel miteinander gespielt. Wie soll man denn bitte schon schön noch effektiver beim Camping trainieren? Tja. Oh, was ist das denn? Das Mautzy! <lacht> ja, Mann. Ich will es fangen. Einfach nur so. Ich will es einfach nur so fangen. Yo, Mauzi, wie geht's dir so, altes Haus? <lacht> ich komme auf das Aussehen nicht klar. Ich meine, guck euch das an. Das soll Mauzi sein. <lacht> Mauzi, ey. Du hast dich echt schön verändert, du. In den roten Bereich sogar? Ja, nice. Lass deine Attacken, Attacken sein und lass mich dich einfangen. Aber in den Ball mit dir. Zack. Zack. Zack. Yes, wir haben's. Bam, bam, bam, bam. Dum, dum, dum. Mauzi. nee Klonkett. Oh, dachte, Mauzi kriegen Level ab. Na, egal. Na, ein besseres Mauzi jetzt. Geil. Falls mir der Name von diesem einen Charakter wieder einfallen sollte, könnte ich es ja eventuell wieder umbenennen. Aber es kommt ja eh nicht in mein Team rein. Von daher eigentlich auch Schnuppe. Hey. Ah, du bist ein Trainer. Mein Pikachu-Team sieht total echt aus, oder? Gib's ruhig zu. Ja, stimmt tatsächlich. Ryan. Was, ein Pikachu? Ja, ich wusste es. Ich wusste halt, ein Pikachu. Hat das gerade Pika gesagt? Pika? Das hab ich gerade gehört so. Hat doch gerade Pika gesagt, ne? Oder habe ich es gerade gehört? Doppelkick. Mach nicht so viel. Okay. Nein! Nein! Warum musst du es auch statik haben? Oh nein! Oh. Du blöd man! Oh, Mautzi! Hilf mir! Das besondere, Mautzi. Was ich eventuell sogar abgeben werde, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das auch auf anderen Accounts haben kann. Weil wenn das nicht so der Fall ist, dann werde ich es abgeben müssen, weil... Äh, Danny hätte ihn lieber als ich. Und deshalb... Joa. Ah, verdammt, egal. Mir auch egal, ganz ehrlich. du. Was ist denn das hier? Was machst du denn hier mit meinem Pokémon? Krank? Irre? Beides. Oh, gelieb. Es ist fehlgeschlagen! Würdest du mich veräppeln? Komm, ist mir egal, ob es effektiv gegen Fleckleon ist. Ich muss wechseln. Es ist mir gerade so egal. Das ist meine einzige Chance. Oh, zum Glück macht er Ruckzucki. Zum Glück. Da wollte mich wahrscheinlich nur eben schnell umbringen. Schafft aber nicht. Ich mach das Gegenteil. Oder ich mach... Das Gegenteil passiert. Ich bringe dich um. Haha. Pika, Pika. Oh. Sorry, Mann. Mauzi, Level 17. Nee, Pika. Ich dachte, wenn ich mich als Pokémon Pikachu, äh, Pikachu verkleide äh, und außerdem noch in Pikachu kämpfe, verwirrt das dich total. Aber Pustekuchen. Oh, sorry. Was ist das hier? Oh, Leute, ein Fritzeblitz Ein Fritzelblitz, Leute. Einfach so random. Versuchen wir es mal zu schwächen. Aua. Ich hasse Paralyse. Ich hasse es. Es ist so schrecklich. Ich will aber keine Items einsetzen, weil ich vor der Stadt bin. Okay, nee, das dauert mir zu lange. Ich lasse es lief. Ich, ich, ich, ich renne einfach weg hier. Kein Bock. Noch gescheitert. Echt jetzt? Das will ich raus. Danke. <lacht> Außer Fritz und Blitz gibt es hier sonst noch was. Ich sehe da einen Wolli. Ein Wolli ein gibt es. Sein geist pokémon dieser Kürbis. Hey, hey, hey, hey. Mm -hmm. Irrbis, genau. Oh nein, dein Ernst. Dein Ernst. Okay. Nein! Ach so! Ach so! Ach, ich bin dumm! Stimmt ja, das hat ja keine Wirkung. ich bin schlau! ja! Oh, yeah. Keine Sorge, Mann, ich mach das hier! Oder auch nicht, aua! Oh Gott, das überlebst du noch, oder? Ja, ich weiß es nicht. So, aber jetzt wollen wir es fangen. Ist egal und fußstrahl, wir fangen es jetzt ein. So schnell, schnell, schnell. Wenn heute eventuell sogar ein neues Teammitglied in unser Team aufnehmen können. Mehr dazu. Aber viele können sich das bestimmt schon denken, wer es ist. Egal. Irbis haben wir auf jeden Fall gefangen. Cool, cool. Cool, cool. Was gibt's noch so? Äh... Wie <lacht> sie da rennt, wie cool. Ist das ein Pikachu? Das ist ein Pikachu! Oh, weiblich! Pikachu? Das ist ein weibliches Pikachu, Leute! Cool, cool, cool! Oh, ich will ein Pikachu! Ich kann sich zwar nicht, äh... Giga-Dynamaxen, aber... Immerhin! Ein Pikachu! Oh, ich mache immer so, so wenig Damage. Ich komm, einmal müssen wir noch machen. Da können wir es fangen. So, und ich hoffe, wir schaffen es heute noch in die Arena rein. Das wäre sehr, sehr geil, könnten wir das noch schaffen. Werden ernst. Was ein Blödsinn hier. Was ein Kack. Hutini, kannst du mal versuchen? Ähm dünn, dünn, dünn, Komm, bleib drin. Yes! Geil, geil, geil. La, la, la, la, la. Ein Pikachu. Wolli, Level 18! Ja, Wolli, entwickel dich bitte mal endlich! Wolli, du musst dich mal entwickeln, Mann! Girl, entwickel dich! Nein! No. Wann entwickelt sich Wolli! Ähm um. Was kommt da raus? Nichts. Hallo? Oh Gott, ein Fritzelblitz. Lass mich in Ruhe. Ich hab gar keine Lust auf dich. Also es gibt hier einen Sonderbonbon. Nice. Damit kann man Level-Ups einfach verteilen. Einfach so. Das ist cool. Aber selten. Zwei Portionen Energiestaub. Okay. Oh nein, das ist ein Pokémon! Ich dachte, da wäre so ein Item versteckt oder so. Da ist aber ein Fritzelblitz. LOL. ich traue mich gerade nicht zu kämpfen, hab keine Lust irgendwie. Komm, geh mal geh mal weg. Da ist ein Trainer, da kann ja von ihr auch was nicht sehen, ne? Doch, kann er. Was? Seit gut 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? Will ich das? Ich weiß ja nicht. Also eigentlich würde ich jetzt gerne in die Stadt gehen, aber irgendwie verbrauchen wir die ganze Folge lang auf dieser Route, die eigentlich mega kurz ist, Wer es aber viele Trainer gibt mit vielen starken Pokémon, was jetzt kein negatives Dasein ist, sag mal. egal nicht wichtig. Oh man, das soll ein Ruckzuck woanders raus, nicht bei mir. Aquawelle Welle ah, und Dain, weil wir so stark sind. Wir sind so OP, nice, nice. Was hast du noch? Ein Noturzel, okay, cool, cool. Wir haben äh, in der zweiten Folge glaube ich sowas gesehen so nur tote? Kann das sein? War das zweite Folge? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, es war zweite Folge, als wir zu sehen. Oder nein, einfach dritte, oder? Ich weiß nicht mehr. Egal, nicht wichtig, nicht wichtig. Wir haben es auf jeden Fall in den ersten paar Folgen gesehen und dann nie wieder. Und jetzt wird es sterben. Dun, dun, dun, dun, dun. Leider ist schon die Hälfte der Folge vorbei. Das nervt mich gerade ein wenig. Hör auf, dein Pokémon zu heilen! Wow. So viel. Oh. Das ist so viel, Mann. Ich bin sehr geschwächt. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Hör doch auf mit deinem Heuler. Geh doch einfach. Äh, ja, geh doch einfach. Genau. Geh doch einfach. Bam. und da geht's down Bum. und und und und keins okay ha, wenn ich jetzt so darüber nachdenke waren es vielleicht auch nicht ganz 50 jahre ja so sieht es auch nicht aus kapiert sagen ich als züchter nicht gut genug bin habe ich auch keine chance zu gewinnen da können meine pokémon noch so gut sein uf, uf. Ach, nein nein nein ich wollte fliehen Du wirst nicht fliehen. Doch, ich werde fliehen. Oder ich bringe dich um. Wie du willst. Easy. <lacht> Level apfel für Hutini, nice. Hier ist ein Pokémon? Das ist ein Evoli. Nee, es ist so ein Kind. Das jetzt eben nicht verkleidet hat. Was bist du? Ah, das ist wieder Mautzi. Okay. Dann können wir wieder one-hitten. Und zack. Ein paar Erfahrungspunkte so nebenbei, denke ich, ist auch nicht schlimm. Ich glaube aber erst, ich glaube aber, dass wir erst in der nächsten Folge ähm, in die Arena kommen. Was? Das ist mein, nicht mein Mauzi. Mach einfach Heule weg, mir doch egal. <lacht> hier gab's irgendwas, ne? Ja, ein Äther. Cool, cool. So, da hinten sehe es auch schon. Und irgendwas ist bei mir draußen los. Aber ich hoffe, das hat man eh nicht. Das ist ein Dick ah, da. Warte, will ich jetzt schon kämpfen? Weil oh, die Schatz ist direkt hier. Hä? Wolli, wo bleibst du wohl hier? Achso, Wolli, bleibst du wohl hier? Hier geblieben? Wolli! Was? Seht da. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein, ein Arena-Challenger, oder? ja. Wusste ich doch, ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Wir standen uns gegen vor, weißt du? Mein Name ist Yarrow. Ich bin an der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger zu lange auf uns warten müssen. Yeah! Und ich habe das Gefühl, die machen irgendwie draußen Party. Ignoriert einfach alles im Hintergrund, okay? Es gibt gar nichts im Hintergrund. Das sind alles Illusionen. Es existiert gar nicht. Woo. So, was gibt's denn hier? Ach! Dann sind wir wieder hier. Okay. Tipps zu Trainer! Pokémon-Attacken können in den Kategorien der physischen oder Spezial-Attacken angehören. Je höher der Angriffswert eines Pokémon ist, desto stärker sind seine physischen Attacken. spezial sind umso stärker, je höher der Spezial-Angriffswert des Anwenders ist. Cool, cool, cool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade Party bei mir abgeht, ey. So hört sich das zumindest an. Leute, ich hoffe, das ist nicht so störend. Wenn ja, dann tut es mir natürlich leid. Ähm... Nein, keinen Bock auf dich, die. Nein, auch keinen Bock auf dich. Fritzel, Blitzel, Blitzel, Schlitzel, Schnitzel, oh, Schlitzel, ich hab locker. Ich hab Hunger, Hunger. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich eher Lust, äh, ins Pokémon Center zu gehen. Ja, ich mach' ich auch erstmal. Erstmal ins Pokémon Center. Hm, das machen wir. Und danach kämpfen wir hier gegen die. Mir gibt's denn hier noch alles. Äh, hier gibt's nicht mehr so viel. Okay. Kommt nur noch drei Trainer oder so. Ein paar Eide zu sünden. Cool. Hi, Hopp. Hey, Hop. hey Maike, schau mal, schau mal. Das Arena-Stadion von Tourfield. Wir sind da. Ja, ich sehe es. Arena-Leiter Yahoo ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Ach, übrigens, Sanja hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen, Michael. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte solltest sie auf dem Hügel zu finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Weil, Ach, da ist sie schon. Hey, das ist doch Sanias, weil die am besten folgst du ihm einfach. Er ist der geborene Wegweiser. Waldi, die. Machen wir gleich. Nur will ich nur kurz gucken, dass wir hier irgendwie so einen äh, Fashion-Laden finden. Ich würde aber jetzt die habe noch nicht erkunden, um ehrlich zu sein. Noch nicht, noch nicht. Was ähm, mal sch kurz schauen, was gibt es denn hier alles so? Weil, weil. Naja, ja, das machen wir gleich. Tofield, berühmt für die Alter altertümliche Geoglyphe, die den Hügel am Rande der Stadt ziert. Yeah. Geht anscheinend viel ab. Wir gehen erstmal in Pokémon Center reden mit denen und dann gehen wir noch mal zurück zur Route. Klamotten können warten. Guten Tag jo. nehmen Sie meine Pokémon Obhut und heilen Sie sie bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und tschüss. Tschüss, tschüss. Es ist ja kein seltener Anblick. Wie Jaro ganz gelassen hinter Wolli her herläuft, die aus dem Tourfield-Stadion entwischt ist. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu der geoglyphe einfallen lassen. Geoglyphenmarmelade, marmelade das wär's. <lacht> Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rose. Okay. Dann mal kurz gegen die Trainer hier. Guten Tag. Hey! Ein wildes Pokekind erscheint! Hehe, das wollte ich schon immer mal sagen. Ein wildes Pokekind. Pokekind <lacht> Sira. Und was hast du? Ein Hokumil. Ah, das! Oh, das ist so cute, das Ho -Hokumil, Hokumil. ein Typ Pokémon. Ein Pokémon nur. Ach, das ist doch gar nichts hier. Welchen Typ ist das eigentlich? Ich glaube Fee, oder? Ich glaube, das ist Typ Fee. Und down. Und Level Up für Fleckleon. Was? Schon vorbei? Ja. Tja. Ist dann wohl so. Warum bin ich so angezogen? Na, weil ich wissen will, wie sich ein Pokémon fühlt. Ach so. Ich dachte, du bist Cosplayer. <lacht> dann, dann, dann, dann, dann. Eine Kraftwurzel. Cool, cool. Und ein Portion Silberstaub. Cool, cool. Lass mich bitte in Ruhe. Ich gucke nur nach einem bestimmten Pokémon. Ähm. Um. Oh! Ein Wommel! Unerwartet! Und auch nicht das, wonach ich gesucht habe. Ich suche ein bestimmtes Pokémon. Was soll es hier eigentlich geben? Falls ich es nicht finden sollte, werde ich nachdem ich werde, das ist eine ganze, ganze Aufnahmesession. nachdem ich den ersten Orden habe, werde ich noch mal gucken, wo es das gibt, damit ich auf jeden Fall noch ein Team habe. e Level Up. Cool, cool. Äh. Oh, Fritzeblitz. Nein, ich habe keine Lust auf dich, Fritzeblitz, Mann, verstehe es doch. Ich will gerade nicht. Ah. Aber auch keine Lust, das jetzt zu besiegen. Ich bin einfach so lustlos gerade auf dem auf Pokémon da gestimmt. So, okay. Hier haben wir noch zwei, die wir noch schnell fertig machen wollen. Und da oben ist was. Da kommen wir rauf. Ein Paraheiler. Boing. Hey! Ich bin ein Evoli. In mir steckt ganz viel Potenzial. Wenn du meinst, wenn du meinst. Hast du Evoli denn im Team? Ja, hat sie. Süß. Und down mit dir. Und da will er mir erstmal noch hier Schaden zufügen. Mir auch egal, so wenig. Aquavelle! Und down ist es. <lacht> tot. Maus Level 18. Nice, nice, nice, nice, Ich bin ein Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Polizei mehr mir, wie ich dachte. Tja. Passiert. Ich bin ein Evoli. Hm. Was ich mich wohl entwickle, wenn ich mich mal wenn ich mal groß bin. <lacht> Tja, gute Frage, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein! Ich bin festgegangen. in der Steuerung. Ich mag die Steuerung immer noch nicht. Ich das immer noch seltsam. Ich würde gerne B gedrückt halten, um zu rennen und nicht automatisch rennen. Mich regt das auf. Kann man das nicht in den Einstellungen ändern? Das guckt kurz nach. Nein, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Hier, Einstellungen. Äh, äh, äh, äh. Ich weiß gerade nicht, was. Nein, was habe ich gemacht? Hä? Was habe ich gemacht? Äh. Hä? Ich Okay. Das ist so seltsam. Ähm. Jetzt habe ich schon wieder.. Höh? Wie kann ich das denn ausmachen? So. Uh, okay, okay, okay, alles gut, alles gut Leute. Uh, kein Langweil hier, keine Langweil hier. Lass mal so. Nichts ändern hier. Danke. Nadelrakete bekommt man hier. So, neuer Kampf. Und dann war es auch mit den Kämpfen heute. Boah, ich meine. Pika. <lacht> Ein Pika bist du? Das glaube ich wohl eher nicht. Aber kurz cool, Kostüm. Ein Watzer. Tut, tut. Fleckleon macht dir das Hand und Äh, was auch mal. Ich im Hand weg. Zack. Zack, da bist du tot und dein Freund, dein anderes WhatsApp wahrscheinlich, ist dann auch weg. Hahaha. Ha, ha. Nee, ein Mabula, was war das denn nochmal? Ach, das Vieh. Also. Ja, dann bist du bist auch weg, ne? Tschö. Tschö, Mittel! Ich bin einfach zu stark. LOL. Ey, <lacht> Jetzt würde ich mich gerne in ein Pokéball kuscheln und schlafen. Oh. Kannst du aber leider nicht. Ha, ha, ha, ha. Okay. Machen wir. Oh, da ist noch ein Item. Das nehmen wir uns kurz. Ich will, kein Kampf, ich will kein Kampf, ich will kein Kampf, ich will kein Kampf, ich will kein Kampf, ich will kein Kampf, ich will kein Kampf. Außer es ist ein Pokémon, was ich gerne im Team haben will, aber ich dachte, das gibt es hier. Vielleicht habe ich mir auch vertan. Egal. Machen wir weiter. In Tourfield. Sollen wir nämlich hier lang? Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Ähm. Höhe genossen, Okay. Okay, mache ich. Hügel soll super sein. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natural zu sehen. Weil, weil, weil! Ja, ja, wohl, ich folg dir schon. Na, um oh ist sie. Drei Kapseln X-Angriff. Wer braucht denn sowas? Ich roll nicht. Aber hallo! Danke, Woldi. Weil, weil, weil. Jawoll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Oh, das haben wir doch schon mal gesehen. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Ähm. Das Dynamax-Phänomen? Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein Dynamax Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mehr wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise A -A -A Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und eine gigantische pokémon gingen in der Region zu wüsten. Die Leute nannten den Wirbel Finstre Nachts. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nimm es ganz schön diese Liga-Karte. Okay. Von Yaro. Jaro, der Arenaleiter von Toofield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Und nimm die hier mit was seine Buchmann im Kampf gegen Jaro Schlappen machen sollten. Zwei Beleber, danke schön, danke schön. Geh und zeig denen im Stadion von Turfield, was du auf den Kasten hast. Weil, weil... Das mache ich doch mit links. Und das aber erst in der nächsten Folge. Aber erstmal, wir reden noch mit denen hier. Wie kann es sein, dass eine vor ewig kein angefälschte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Stadion heraus. Aber wenn ich so viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Gegriffe zu erschaffen. Mag sein, mag sein. Ich muss noch, noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Ich kann das jetzt schon. Hallo. <lacht> kann ich hier? Ne, da kann ich nicht. Hm. Okay, Leute, wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal Pussy werden da. Was ist das? Irgendwo in für ein Schätzwerkrahmen liegt? Ich habe diese Karte hier, an der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreis schließen. Als Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Möchte ich nicht. Hm, ich verstehe nur Bahnhof. Ich auch. Aber in der nächsten Folge, wo ihr abonnieren sollte, damit ihr die nicht verpasst, da machen wir richtig coole Sachen. Da machen wir die Arena. Hoffentlich. Ein Blattstein. Cool. In den Stein ist ein Wort eingemeißelt: Wasser. Diese rätselhaften Scheingebilde, wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Das weiß ich nicht, aber in der nächsten Folge werden wir mehrere Sachen herausfinden. Haut rein, schönen Tag noch, like da lassen, nichts verpassen und bis dann. Schönen Tag noch,